Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ina und im heutigen Video wollen wir einschauen, in welche Aktien würde ich heute aktuell 1.000 Euro investieren. Natürlich ist das keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Meinung. Und schreib mir in die Kommentare, in was würdest du 1.000 Euro in der heutigen Situation investieren. Heute ist der 25. August. 2022 und hier sind meine favoriten ich weiß die aktuelle situation ist gar nicht so einfach die börse geht hoch und runter aktuell wieder sehr stark nach unten und viele sind verunsichert aber deswegen habe ich ja auch verschiedene aktien jetzt quasi auch einmal für euch in diesem video eingebaut weil nicht jeder investiert gleich oder hat dasselbe Risikoprofil. Und deswegen möchte ich euch zwei verschiedene Aktien, die ich nach VCA-Strategie investiere, auch vorstellen. Ich investiere ausschließlich in die Wachstumsaktien und die 1000 Euro würde ich zum Beispiel investieren entweder aus der Branche Finanzen also Aktien aus dem Finanzbereich und Finanzen, die mit Kryptobörsen zusammenarbeiten. Wie du davon profitieren kannst, ich erzähle dir später in diesem Video darüber. Ich sage, wir starten jetzt mit, der, mit den zwei Aktien, in die ich investieren würde mit den 1000 Euro oder natürlich auch, es ist nur ein Beispiel, man kann auch weniger investieren. Allerdings nach meiner Strategie lege ich die Investsumme vorher klar. Ich gehe jetzt rüber in TradingView, um dir die zwei Aktien vorzustellen. Ja, ich würde in die PayPal Aktie aktuell investieren. Der Kurs ist seit heute Morgen etwas gefallen. Es war bei 95,85 Euro, als ich Storytelling mir geschrieben habe. Jetzt ist die Aktie bei 94 Euro etwas. Und Marktkapitalisierung bei der PayPal-Aktie, bei dem PayPal-Unternehmen liegt bei 108 Milliarden, etwas drüber, US-Dollar. Paypal hat in dem zweiten Quartal Umsatzsteigerung erfahren von 9% auf 6,8 Milliarden. Die Ergebnisse für das zweite Quartal waren aber ziemlich solide mit den währungsbereinigten Umsätzen und warum ich in Paypal investieren werde. Es ist nach wie vor ein sehr starkes Unternehmen und ich erzähle noch ganz kurz was paypal tagesgeschäft ist tagesgeschäft ist und wenn wir davon ausgehen dass auch in den nächsten monaten die umsätze etwas zurückgehen dann ist das trotzdem dann paypal ist nach wie vor sehr stark positioniert mit seinen unternehmen also warum ich in diese aktie investieren würde weil paypal in zukunft zusätzlich zu den Zahlungsabwicklungen, die er bis jetzt macht, fast jeder kennt auch PayPal weltweit, einfach noch zusätzlich Partnerschaft mit Coinbase, eine Exchange für Kryptowährungen, eingehen wird. Es ist eine Kooperation, das ermöglichen wird, PayPal-Kunden an die Kryptowährungen zu kommen und sie über paypal einzukaufen ich möchte dir jetzt anhand vom ähm, aktienkurs zeigen warum ich dann so überzeugt bin in diese aktien zu investieren und das letzte hoch der aktie lag bei 200 etwas über 264 euro das war vor einem Jahr, 2. August 2021, dann ist wie auf dem ganzen Aktienmarkt der Kurs eingebrochen. Wenn ich allerdings mir eine Trendlinie anzeigen würde, dann im Grunde ist das eine Kurskorrektur, die stattfindet, also die Unterstützungslinien hat die Aktie berührt, der Kurs berührt und abgesprungen und hat sich wieder nach oben bewegt. Ich bin in diese Aktie investiert und verloren hat sie seit dem letzten Hoch bis zu dem Tief, waren über 73 Prozent, zur Zeit ist sie nach wie vor. Noch sehr gut im Preis. Wir sind minus 64%. Prozent. Und wenn man sich vorstellen würde, dass sie sich weiterhin erholt und nach oben entwickelt, das ist meistens Geschäft der Aktien auch so, dass sie irgendwann wieder bei dem alten Hoch ankommen. Die Frage ist nur, wie lange das dauert. Aber ich würde in diese Aktie wirklich die 1000 Euro investieren und zwar nach meiner Strategie. Die zweite Aktie ist die Block-Aktie und dazu komme ich jetzt. Sie ist auch eine sehr starke Aktie, eine Wachstumsaktie, die zurzeit im Kurs bei 72,62 liegt. Da zeigt mir jetzt das grüne die grüne Zahl an. 42,6 Milliarden US-Dollar ist die Marktkapitalisierung von der Block-Aktie. Wie man den Kurs ansieht, dann wächst und wächst die Aktie. Und wenn ich hier eine Trendlinie anzeigen würde, dann sieht man, dass, dass der Kurs der Aktie nach oben geht also hier durchbricht das und berührt und der ist sowohl hier bis hierhin ist die aktie noch nicht mal zurückgekehrt sondern hat sich wieder nach oben entwickelt jack dorsey ändert square so hieß die aktie früher ändert den firmennamen in block das amerikanische unternehmen für finanzdienstleistungen und digitale zahlungen Square benennt sich in Block. Das Unternehmen plant sich auf Technologien wie Blockchain zu konzentrieren und über sein ur ursprüngliches Geschäft mit Kreditkartenlesern hinaus zu expandieren. Natürlich nach einem starken Auftrieb und erstmal nach oben gegangen, denn wieder nach unten hat sich die Aktie entwickelt und stark nachgelassen, weil auch der Gesamtmarkt das ähm, getan hat. Laut der veröffentlichten Erklärung ermöglicht die Namensänderung, dass die Marke Square nur noch für das Verkäufergeschäft des Unternehmens verwendet wird, das ein integriertes Ökosystem von Handelslösungen, Geschäftssoftware und Bankdienstleistungen für Verkäufer anbietet. Der Block wird weiterhin den Ticker SQ behalten, wie du das auch hier siehst zurzeit. Und jetzt messe ich und sage ich dir, wie viel die Aktie im Kurs verloren hat und eine gute, günstige Gelegenheit ist zu investieren. Und zwar, der Höchstpunkt liegt bei 288, also fast 89 Euro. Dann fiel die Aktie um 80%. Prozent. Und jetzt, wie du siehst, erholt sie sich und das ist dann zur Zeit schon plus 20% Prozent und ich bin in Blockaktie auch investiert nach VCA Strategie und deshalb favorisiere ich auch zusätzlich diese Aktie. Wie profitierst du davon? Der Markt bietet solche günstige Gelegenheiten nicht sehr oft. Wenn die Verunsicherung der Grund dafür ist, dann verkaufen Aktionäre ihre Aktien. Eventuell haben sie auch schon ihre Gewinne erreicht. Die günstigen Aktienkurse sind eine sehr gute Einstiegsgelegenheit für Investitionen. Fast wie Schnäppchen schlagen. Ich betrachte die Unternehmensaktivitäten und behalte die Preise der Aktien, die letztendlich die Rendite zeigen und kaufe ein. Jetzt hatte man meine zwei Aktien gesehen und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welche die Strategie ihr verfolgt, welche Aktien ja, davon besonders gut findet und welche nicht. Ansonsten großes Dankeschön für das tolle Kanalwachstum. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann freue ich mich, wenn du es wirst und gerne dein Feedback zu dem Video und überhaupt zu den Informationen, die ich auf dem Kanal zur Verfügung stelle, gibst. gib mir Daumen hoch unter meinem Video. Und letztendlich freue ich mich, wenn du auch schöne Rendite erzielst und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viele schöne Renditen.